Hallo, mein Name ist Sandra Michalik. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und arbeite an dem Projekt iWord aus Gelsenkirchen. iWord steht für die interaktive, interaktive Visualisierung von Open Data. Dieses Projekt arbeitet mit den Modellstädten Aachen und Wuppertal und Gelsenkirchen zusammen. Unser Ziel ist es, das automatisierte Erkennen der Darstellungsmöglichkeiten mit Hilfe von KI und anhand verfügbaren Datensätzen, die wir in den Open Data Portalen finden. Nach der Erkennung wird eine automatische Generierung erfolgen und somit kann sich der Nutzer im Browser die Darstellungsform ansehen, also irgendein Diagrammtyp. Außerdem wollen wir Richtlinien zur Bereitstellung von Open Data formulieren. Das heißt, dass Daten, die in den Portalen aufzufinden sind, quasi in Gruppen eingeteilt werden und je nach Gruppe auch eine bestimmte Struktur aufweisen. Das hilft uns dann wirklich eine schnelle und automatisierte Weiterverarbeitung zu gewährleisten, ohne dass wir irgendwie eine manuelle Anpassung der Daten vornehmen müssen. Und wir können uns sehr gut vorstellen, da wir gegen Ende des Projektes eine Schnittstelle zur Verfügung stellen, dass sie nicht nur in Aachen, Gelsenkirchen oder Wuppertal angewendet werden, sondern auch definitiv in anderen Kommunen.